Dinge, die du deinem Japaner definitiv nicht machen solltest. Einen Japaner in einem Raum stecken mit der Nummer 4. 4 heißt nämlich "shi" auf Japanisch und "shi" bedeutet so viel wie Tod in einer der Ausrichtungen. Folge mir für mehr und mach das Plus.